Obviously, when assessing any potential future threats, there is that which we know and that which we don't. Wow, wow, Bevor es losgeht, sollte ich euch erstmal erklären, warum ihr gerade das Rainbow Six Intro seht. Nun, da selbst in den Quick Match Runden auf meinem Main Account anders geschwitzt wird, kam mir die Idee, einen zweiten Account zu erstellen und darauf Rainbow zu laden. Naja, außerdem wollten wir etwas anderes testen, dazu aber in einem der späteren Videos. Ich habe mir also einen zweiten Account erstellt, das Spiel erneut gekauft, und den Rechner laufen lassen, da mein Internet halt schlechter ist als die Pranks der United Prank Bros. Als es endlich fertig war, habe ich es direkt gestartet und losgelegt. By the way, möglicherweise lasse ich das Only Recruit Spielen zu einem neuen Format werden. Teilt mir doch gerne mit, wie das hitten würde. Und nochmal ein Sorry, dass ich mich möglicherweise krank anhören könnte, liegt halt daran, dass ich wirklich krank bin. Jetzt aber wirklich los geht's. <lacht> egal <Digger. lacht> oh. ah. Der Hut ist back oh. Hallo oh, Zwei, das sind auch Deutsche Hallo, <lacht> I have just bought this game today <lacht> How do I play? Oh, oh, wait, I have to turn you louder Ey, jetzt war ohne Scheiß, Digga, wie alt bist du? Zehn oder 11? <lacht> Nein, Nein, ich hab dich nicht mehr ab, Digga! Du bist so wie alt bist du eigentlich? Ich bin bist Ich bin, ich bin elf! Ach, das ist, geht bist du, du elf? Alt. Ja, ich bin von so elf, eine Alp! <lacht> the, the fuck? Yeah, yeah, ich hab echt... Halt deine Schnauze, Digga! Okay, du denkst du... Okay, okay, sorry, sorry You are trash! <lacht> wie funktioniert das Spiel? I'm, I'm so, so sorry, guys! You have to... Mach links klicken, rechts! I'm in so recht. sorry, guys! Also, also, erstens, erstens ist ohne Scheiß, Scheiß jetzt, schieben wir mal ein, ein bisschen. Das ist ein fucking Game. Du jetzt mal Leute mir. Ich hab's gesehen, ich bin halb tot. Nice, sauber. Wo ist er? Mann, ich hab dir Headshot gegeben, Alter. Belasten. So <lacht> war, war, war ich gut? Maschine. <lacht> Kannst du mein Lehrer bitte sein? Du bist so ein Held. <lacht> ich hab das Spiel erst heute gekauft, also ich.. Ah, blöd. Das ist meine zweite Runde. Ah, Maschine. Alter, also, wenn ich mir das echt glauben, Alter. Die sind so blöd, Alter. So also, spielt auch kein Neuling. Ich glaub, du willst cool sein, darum machst du das. Ja, ich fühle mich schon ziemlich cool. <lacht> Oha, sollen wir mal eine Runde Fortnite spielen? Ja, lass das mal. Geil. Äh, ja, wir spielen E-Sport Fortnite mit Hami. Du bist mein großer Vorbild, yeah! Der Vorbild. Mein großer <lacht> Vorbild! Ja, willkommen in der deutschen Community. Yeah! Äh, er sag doch mal, wie alt du bist. Ich, ich, ich hab dich zuerst mich gefragt. gefragt. Okay, wir du sagen, hast mich zuerst gefragt. Ich, ich bin sick elf, as, wie gesagt. Saggleich es like ist 14 und ich bin 15. Wie alt bist du? Äh, ich bin 16. Nein, um ja, ehrlich zu sein, geht rein eigentlich, eigentlich gar, nichts gar nichts an, oder? An, oder? So, die kann man so? <lacht> <lacht> ich habe für. Es gar... ist alles also, so von weil du, du machst dich schon nicht schon zum Nachschnapsen. Nach, nach, nach, ich. ich mach, mach ihn nach, nach, wenn ja. ich nicht mehr Worte dafür hab, Digga, wie dumm du bist. Ja eigentlich, also wie alt seid ihr? Ja, er sagt zuerst, ich habe euch zuerst gefragt. Eigentlich geht es euch gar nichts an, wie alt ich bin. Mimi kann es kann sein, dass du so öfters mit deiner deine verstellten Stimme redest, als mit deiner normalen oder ist, ist Verstellt, die verstellten Stimme einfach normal? der normalen Stimme? Junge, hey, hey, so <lacht> ich höre schwör, ich schwör auf alles. Digga, ich bin deutsch. Oh, ich schwör, Digger. auf Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. <lacht> Digga, auf alles, du dummer Idiot. Er sagt einmal. Wahrscheinlich bin ich ein Moslem, Digga. Buchtelsohn. Hast du ein Moslem? <lacht> Digga, was hast du für ein Headset, Digga? Ich <lacht> das ist so lustig. Was bringt das nee, jetzt eigentlich, ihn zu töten? Naja, na ja, ich ja, wollte ihn ein bisschen provozieren. Okay. <lacht> okay. <lacht> also, Digga, Langsam finde ich, ich, so ich nicht ziemlich lustig. Digga, ich spiel schon drei Stunden am Stück. Ich bin eigentlich schon wieder abgefangen, aber die Runde spiel ich eh nicht jetzt, weil ich find's einfach gerade lustig. Hat noch nie so viel Spaß. auch lustig. mit solchen Leuten wie dir zu diskutieren. Du kannst ich retten, retten, du ganz... Ganz du Danke. Okay, okay, nice. Oh mein Gott. Ey, History, wenn es der ersten Runde war, warst du mega gut. Ne, war es nicht. Junge. Nice. War die zweite auf diesem Account. Der Typ ist Level 200, irgendwas, das ist ein Smurf. Ah. Trotzdem bist du gut. <lacht> Danke. Ich aber wenn du wirklich Smurf bist. Okay. War schön, dass ich euch jetzt aufnehmen durfte. Tschüss. Hello team. Hello. Yo, Yo what's, what's up? up? How are you How are doing? You doing? Hello. Hello. I'm okay. Hello, man. Hello. Yeah. yeah. What's, What's up? up? Hello. I'm new to this game. Yeah. He's, yeah, my, he's my friend, though. He he's he's playing, playing it for like, like the first, first time, time, so yeah. Same yeah, him, please. Sorry if I don't kill not, uh, anything, but my aim is very shitty. Bei Drogen kann das überhaupt stimmen, Alter. Okay, ich wusste gar nicht, dass da... Ich nur so, Bro, das erste, das, Der up. erste Kill, der war halt irgendwie komisch, ich hab den nicht mal gesehen, Alter. <lacht> ja, moin! I have the carrier. Why is too easy? Ja, yeah, it's, yeah, it's actually, actually too, too easy. Altoffe. <lacht> Weiß nicht. Fühlt sich komisch an, dass normal ist, gut zu spielen. Niemand Deutsch oder automation. Mädchen. Geil! <lacht> hey! ich Ich hab davor nur ähm, Dead by Daylight halt gespielt. Bobby korrekt schon wieder. Das da war's ich mal denken, was für ein Mädchen ist. Ich schreibe, bin auch neu. <lacht> Wie alt bist du? Ich schreibe, du bist elf. Bitte need to locate Schreib dass, dass du eine Fortnite-Strafe bekommen hast und nicht ein Fortnite-Spieler hast, dass du jetzt Rainbow spielen musst. Ich wurde in Fortnite gebannt. Ja, bitte, das sei ja so geil. Ich wurde leider in Fortnite gebannt. <lacht> oh, History ganz unbeliebt. Was der sich jetzt denken muss, Alter. Woo, ist durchgerannt. auch noch einer, scheiße man das ist dieser coctus kann man bauen <lacht> ach man, wir haben echt schnell die Situation von history zerstört wollen wir reinschreiben hashtag für fortnite <lacht> hashtag 4 <für> fortnite <lacht> Kein Blue Life, ach nein, Oriana erinnere mich. Was <lacht> Blue Life verrüstung Rüstung. Oh nein, <lacht> nein, chill, chill. 10 Boah, dieser Spruch oh, ist halt also so alt. Da habe ich auch früher mal gesagt. Kein Eis. <lacht> one Top, One Tap. Ja geht nicht. Egal, ja, eins ist scheiße. Share auf Einzelschiff. Nein. No. Stairs. Nach oben. Ey, lass doch versuchen zu knifen. Easy oh. please. Slap. Noobs. Hot. Oh ich saug dir okay. die Materie, aber die Lande war alles verloren.